Hey Leute! Willkommen zu Fluff. Ich freue mich auf das Spiel, weil ich überhaupt keine Angst habe und, und auf jeden Fall Selbstvertrauen habe, dass ich die Nacht schaffe. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben in der letzten Folge schon versucht, wir hatten es auch fast geschafft. Ding war aber, dass Fox, nee nicht Fox hier, dass Freddy am Ende nicht gesungen hat. Weil normalerweise ist das so, ich habe es mir gar nicht gleich gesagt. Chica, ey, schon wieder Chica! Was ist los mit Chica? Sei leise, sei leise, Ich habe mir schon gehört. Das Ding ist aber, ähm, normalerweise ist es so, wenn es nacht wird, also wenn der Stromausfall ist, dann dann singt ja erstmal äh, Freddy, habt ihr ja links gesehen, da ist er da und singt dann erstmal, flackert so rum. Aber das Ding ist, wenn man genau dann seine Maus nicht bewegt, dann, dann singt er normalerweise länger und ist auch etwas länger am ähm, ähm, ähm, zu dir hinkommen, wenn er dann aufgehört hat zu singen. Aber der, der, der Arschloch, der das schon hat es bei mir nicht gemacht, das hat Grund das fuck mich ab und das hat mich abgefuckt, was auch immer. Wir werden es auf jeden Fall noch mal suchen. Wir werden auf jeden Fall in dieser Folge die Viertelacht schaffen. Also, ja, wenn ich es jetzt in diesem Trinity schaffe, dann... Also wenn ich jetzt nicht schaffe, dann werde ich auf jeden Fall jetzt ein Vorspulen sehen und meine ganzen Tries und wie ich gestorben bin. Weil ich das alles cutten und alle sind weg. Wo ist Freddy? Ich werde es einmal benutzen, das ist das aber ich kann auch falsch liegen. Wenn ich, ich Gucken, wenn ich das von Okay, Ich Ich weiß dass ich das ja. nicht, jetzt schlimm das ist, aber ich glaube, es ist so, ganze Zeit auf mal, äh, also mein ganzer um, ich mein, Freund ist, okay, ist nicht da. Dann wird irgendwann mal... Ah, oh. ein von Ich mal ein von Ich Ich nicht... Ich will nicht... Ich will nicht... Ich bin nicht. Ich nicht. Ich nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich Ich nicht. Ich nicht. Ich Ich nicht. Ich nicht. Freddy, dass das jetzt nicht ist geht. Oh, jetzt ist Bonnie gekommen. Jetzt, wo ich sag. Geil. Und Freddy haut nicht ab! Ich kann eigentlich schon neu starten, ehrlich. Ich kann NoJog jetzt eigentlich schon neu starten, Bruder. Bl -bl da ey. Bl -bl -bl -bl -bl. Keine Ahnung, woran das liegt, das auf einmal meine Bildschirmaufnahme, obwohl wir erst nicht mehr FNAF erkennt. Vielleicht liegt es auch nur daran, vielleicht wird's gefixt, wenn ich mein PC restart oder so. Das weiß ich nicht. Aber diese Frage muss ich mit Spielaufnahmen machen. aber. Ich glaube das ist kein Unterschied. Ich muss das einfach nur gerade groß ziehen und das war's, ja. Ich hatte es gerade kurz nur Angst, dass ich das Video ich aufnehmen konnte aus irgendwelchen Grund. Weil, hey, warte, das geht gibt eine Spielaufnahme. ne wisst ihr was? Komm, Jumpscare nicht. Jumpscare mich. Komm. Ich bin offen. Gab's doch kackt. Ich hab's doch kackt. Wir waren das auf dem Jumpscare. Jumpscare, Jumpscare, Jumpscare, Jumpscare. Jumpscare, Jumpscare, ich Ich werde es trotzdem erschrecken. Weil es dann meine Ohren machten ich habe hier Kopfhörer an. Na ja, komm! Jumpscare mich. Jumpscare, Jumpscare, Jumpscare, Warum ist Freddy mich nicht gejumpt? Ich glaube, der Jumpscare nämlich mich nur, wenn ich mich jetzt rumbewege. So, so, so, Nee. Ah, Foxy. Stimmt. Ja, gut. Foxy macht mich immer down. <lacht> Und dann mal ah, los auf meinen Second Try. Yay. By the way, das Spiel kostet 5 Euro, falls ich es so noch nicht gesagt habe. Das ist das teuerste, der teuerste FNAF-Teil. Warum auch immer der 5 Euro kostet, ich meine andere Teile sind jetzt... Manche von den anderen Teilen sind noch besser als dieser Teil. Und naja, es ist komisch. Von allem die neueren Teile, die ganz neuen Teile, die kosten nicht mehr irgendwas. Also das ist auch ganz komisch. Aber okay. Und falls ich jetzt wundert, warum er nicht anruft, ist es immer nur so, dass er anruft, wenn ähm, ich das Spiel neu starte. Dann ruft er immer dann an. Aber jetzt ist er bei weiß das Spiel, dass es mein zweiter Versuch ist und jetzt ruft er nicht an. Das wollte ich nur so erklären. Chica ist da dann schill ich kurz. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ist mir egal, wo Chica ist, ich höre das schon. 1, 2, 3, 4, 5, 5. So. Yeah. irgendwas. Na egal. Oh Gott. Foxy singt, obwohl er noch gar nicht wach ist, zumindest sich noch nicht am Sehen tun Chica wird gleich kommen, das weiß ich. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Aber sonst niemand. Ansonsten sind die anderen noch am Schlafen. Aber was ist mit Chica los? Ich höre die gar nicht mehr. Die Spur ist verschwunden! Magic. Freddy ist wach. Ein Uhr morgens, Freddy ist wach. To be honest, hätte schlimmer gelaufen können. Okay, Freddy kommt näher. Hey, was geht? Was macht der jetzt da? Bruder, was macht der da? Oh, Schau mal, Muss zugeben, der beste Sparfuchs bin ich jetzt nicht. Alter, hau doch ab, Bonnie! Alter, dieser Hase, ne? Dieser Hase. Kann es bitte 3 Uhr morgens werden? Bonnie, Ah, oh, ist weg! Endlich! Das hat 10 Jahre gedauert und er hat meine ganze Energie gefressen. Holy, ich hoffe, man sieht das Licht nicht. Äh, vor meiner Tür, weil. Vor meiner Tür ist halt Licht im Flur. Aber das sieht man nicht. Fox hat gerade gar keinen Bock zu kommen, das ist gut. das ist ein allem Ich das ist doch Das ist nicht das ist Man Das Sieht man ihn? Also ist nicht da. Aber... Sieht man ihn? Hier, hier, hier, hier, hier! Der ist da, der ist da! Komm schon, ich hab Komm schon, ich hab doch schon mehr als die Hälfte! verbraucht und mehr als die Hälfte der Zeit ist schon vorbei, oder? Komm schon. Ich muss auf rechts achten. Weil rechts ist Freddy. Verdammt, ist irgendjemand vor der Tür. Also hinter der Tür. Ihr wisst, was ich meine, welche ich das sage. Chica war's. Okay. Verdammt, es ist 4 Uhr morgens, ich weiß. Habe ich nur noch 30%? Das ist nicht gut. Okay, das ist gut. Das ist der ist. Nee, noch wieder rein? Oh, was? Da unten ist Vollstuhl. Ich weiß was. Wo ist die, kommt gleich? Wo ist die, kommt gleich? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Verdammt. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. So, der geht im Moment. 5 am. Leck mich doch! Was soll denn das? Komm! Jumps get mich! Jumps get mich! Ich hab keinen Bock mehr! Das ist unfair! War nicht schön! Ja, vom ersten Teil ist die Mechanik auch nicht so geil. Finde ich zumindest. Jump, get. ich glaube, Freddy jumps mich nur, wenn ich, äh, wenn, wenn ich mich umbewege im Office. Und kommt Foxy, kommt Foxy, oder Freddy, oder Bonnie, oder Chica, null oh, Power, Prozent. Oh, anscheinend kriegen wir den Stromausfall, Jumpscare. Außer ich habe Glück des Jahrhunderts und auf einmal singt Freddy zehn Jahre man braucht 10 Jahre um zu mir zu kommen Und dann wird 6am Der oh, Zumindest geil, oh mein Gott! Ich hab's noch nie durch Flachflüge geschafft Yo! Yo! Was? Zweiter Versuch? Zweiter Versuch? Zumindest der Aufnahme zweiter Versuch, ich hab Wie gesagt schon mal vorher aufgenommen und das war rumgeglitscht Und das war kein richtiger Versuch Nacht fünf heute. letzte Nacht. Und fah, direkt ist sie schon direkt weg. Na komm, nimm ab. Hallo? Haltest du nicht tot. nicht tot. Okay. Das war ja überhaupt nicht gruselig. Okay, war es nicht, aber wenig schon. Alle sind weg, alle unterwegs. Hey, hey, hey, hey, hey, hey! Was ist mit mir? Was? Freddy kommt näher. Mal auf die rechte Seite gucken, weil Freddy ist wichtiger. Hier kommen die zwei Schlimmsten. Also nicht die zwei Schlimmsten, aber Freddy ist der Schlimmste. Bonnie und Chica, die kann ich mittlerweile gut. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. wollen die Lichter anmachen, wenn ich dritte. Freddy kommt, näher. Einmal noch lachen von Freddy. Ich mach die zu. Hi. Er ist noch da. Foxy ist wach. Okay. Okay. Okay. Ich hoffe das nicht. <lacht> Gott, nee, das schaffe ich nicht, Bruder. Der haut nicht ab. Ich hasse es. Die stehen vor. Bonnie oder Chica die stehen vor der Tür und klauen meine Energie. Freddy lacht mich aus, bleibt zehn Jahre vor der Tür. Und Foxy, ja, wenn ich Gefecht habe, dann klaut er mir meine Energie. Auch nicht geil. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Super, eigentlich kann ich mich schon umbringen gehen, weil bei diesem Spiel habe ich auch schon gemerkt in der letzten Nacht. Ist Freddy drin. Was? Wo ist Freddy? Na egal, ich Kann halt nicht. Oh, sind beide weg, endlich. Endlich. Da ist Freddy im Gang. Okay, okay. Scheiße. Der ist nicht drin, oder? Der ist recht vor der Tür. Oh Gott. Oh Gott, nein. Ich glaube, Freddy ist vor der Tür, weil... also ist... Ja, wer ist da. Und da ist Chica. Zippy, das ist jetzt meine Mangs! Ich freue mich so! Ah, oh, Freddy, bitte hau ab, du dummes Stück Scheiße! Hau ab! Oh Gott, Chica! Warte, wo ist Freddy? Ist Freddy noch da? Wir werden es erst sehen, wenn Chica da weggeht von dem Spot. Beweg dich doch. Ja, das ist Chica. Was mit Bonnie? Der kommt nicht. Chica ist weg. Freddy immer noch nicht. Ich glaube, Freddy geht erst, wenn er nochmal lacht. Kann das sein? Dann will ich nämlich warten. Wo ist Bonnie? Da ist Bonnie. Hi. Ich habe mich schon gewundert, wo du bist, Bruder. Ich muss das abholen. Ich werde die Nacht nicht schaffen. Das schaffe ich nicht wenn wunder würde ich schaffen jetzt oh die Folge ist auch schon über, über, überzogen ey oh Gott. ey die hauen einfach beide nicht an. ja ich hab's echt schon verkackt Alter ehrlich ich hab's schon verkackt kann bitte Freddy einfach gehen Bruder Freddy. Hau ab! Okay. Komm, killt mich. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Und es legt anscheinend mal eine Aufnahme laut OPS. Geil! Falls man Aufnahme jetzt am Legen sein sollte, dann tut's es mir leid. Hoffe, der Jumpscare lag nicht. ich jetzt einen Komm, Och, Junge, OBS, halt deine Mull. Na komm, Jumpscare. Da habt ihr auch einen Jumpscare? Ich hab keinen Bock mehr. Caving's by, keen Bock mehr, Alter. Wo kann ich hier raus? Ah da.